Wie kann man in Survey Survey einen Fragebogen aktivieren, also so veröffentlichen, dass die Befragten die Umfrage ausführen können? Dafür habe ich einen kleinen Testfragebogen erstellt und wenn man dann hier unten links unter Steuerung, Befragungsprojekt und dann auf Projekteinstellung geht, dann findet man hier direkt die Adresse des Fragebogens, also den Link, den man weitergeben kann, damit die Befragten an der Befragung teilnehmen können. Wir testen das gerade mal, ich kopiere den und füge den mal in einen neuen Tab hier ein. Und dann sieht man, dass dann erstmal die Meldung kommt, dass der Fragebogen noch nicht verfügbar ist. Wie kann man also jetzt den Fragebogen aktiv stellen? Dafür geht man auch wieder hier in die Projekteinstellung und scrollt dann ein kleines bisschen runter. Und muss dann hier einen Befragungszeitraum angeben. Und sobald man dort einen Befragungszeitraum angegeben hat, ich gebe jetzt einfach mal das heutige Datum ein. Und auch nur bis, einschließlich des heutigen Datums. So, und dann klicke ich auf OK. Ist der Fragebogen aktiv? Das können wir jetzt auch noch mal testen, indem ich jetzt hier noch mal auf die Projektübersicht gehe. Dort finde ich jetzt den Link zum Fragebogen. Auch den kopiere ich noch mal in den Tab von eben und dann sieht man, dass der Fragebogen jetzt freigeschaltet ist und die Befragten die Umfrage ausfüllen können.